Die Fremden sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Mit diesem Satz quittierte ein Mann aus meiner neuen Nachbarschaft unsere unmittelbar zuvor stattgefundene Auseinandersetzung zwischen zwei Hundebesitzern. Mein Vierbeiner und ich hatten es gewagt, auf seiner Seite der Straße entlang zu laufen. Die Liebe zur und zum Fremden beginnt schon vor der eigenen Haustür. Ich glaube, das ist sogar die größere Herausforderung als eine irgendwie abstrakte Liebe zu fremden Menschen, die sich irgendwo auf der Welt befinden. Vor meiner Haustür, in meiner Nachbarschaft, entscheidet es sich. Da, wo ich zu Hause bin, da, wo ich denke, die Straße gehört mir. Da, wo ich den Trugschluss fassen könnte, ich hätte ein Vorrecht zu entscheiden, wie die Dinge zu laufen haben. Trugschluss das sage ich deshalb, weil die Losung heute eine andere Logik hat. Sie spricht nicht von einer Duldung der oder des Fremden, sondern sogar von Liebe. Und dabei geht es nicht zuerst um Sympathie, wie soll die auch im Zweifelsfall so schnell entstehen, sondern um eine Haltung. In der, in dem Fremden begegnet mir ein Mensch, Mensch wie ich, mit Ansichten, Bedürfnissen, Gefühlen, so wie auch ich welche habe. Gleich wert, gleichwürdig. Egal ob neu dabei oder alt eingesessen. Ein Mensch, Mensch wie ich. Von dieser Haltung sollen unsere Begegnungen geprägt sein. Also Zähne putzen, Überheblichkeit wegspülen, raus vor die Haustür, hinsehen, wer da ist sich gelten lassen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, genau da, wo ihr seid.